Wir, wir, wir, wir, wir hatten gerade so eigentlich beschlossen, so wir nennen unsere, unsere Serie so Cover and Unplugged. Das was ihr jetzt seht, hätte vorher Cover and Unplugged geheißen. Und Justin so, was ist wenn man einfach und Unplugged nimmt? Uncovered! Du, wir sitzen gerade bei und, und planen die, die erste Staffel von Cover and Unplugged und der Justin hat gerade einen besseren Namen gefunden. Ja, das stimmt. Uncovered. Ja, was? Mit Doppel-R. Mit Doppel-R nämlich. Gut. Das machen wir so. Cool. Wird man dann erzählen. Danke dafür, danke für den Zukunft und deine Zeit. Ja, was? Ciao. Ciao. Also, der Anruf war jetzt sowas von geil. Also, du hast doch nicht mit David telefoniert, oder? Das war von David äh, höchste Freude. Ja, das war ich. So also, das war, das das war, war zu sagen. Ist jetzt geil. Alter, mega fuck, ist das geil. Guten Morgen, wir sind hier in Linz. Und wir machen heute Pressefotos. Zuerst geht es jetzt mal zum Friseur hübsch machen und dann noch kurz Outfit fertig einkaufen. Und zu diesen ganzen Terminen fahren wir jetzt mit unserem Ferrari. Der liegt Zeitungspapier. Warum liegt da Zeitungspapier? Das ist Physik. Tschüss. Tschüss. Hübsch machen. Zur so, Schneiderei. Der Friseur meines Vertrauens. Das ist der coolste. Ähm das war früher mein Club und da habe ich angefangen zum, zum Auflegen. I'm ready. I'm ready, to shoot. Ich mag die Schneekanonen und ein ist müde. Also wir machen zuerst günstig und dann teuer. Teuer, teuer, teuer. Justin, was macht nee. du? dass es das so aussieht, als, wir, als wenn wir hier, hier im Porno drehen, ne? Nö. Nö. Ihr habt was gefunden? Yes. Sogar alles reduziert, ne? Das sind echte so Ich weiß, das kostet normalerweise auch nur 19,99 Aber Und heute okay. extra für uns 19,99 So würde ich es auf jeden ja. Fall machen, wenn ich einen Shop hätte. Ich auch. Ich würde also sagen, so minus 25 Prozent. Und dann schreibe ich überall die Preise drauf, die es wünschenswert wären. <lacht> und mache es dann auf einen Normalpreis. So machen wir es auch bei den car shows Okay, das ist gut. Wir sagen so 500.000 Euro für dich. Normalerweise kostet die dir e schon eine Million. Okay, äh, wir machen jetzt unsere neuen Pressefotos. Äh, hier in Leonie beim lieben roland Fro froscher Photography Und wir haben das ein oder andere Outfit mit. du, du musst da draußen halt bleiben. Okay, schade. Ich muss ihn alleine lassen, er sitzt in seinem Element. So, jetzt macht <lacht> er <like> Geld. <lacht> uh. Ich, also ja. ihr habt vom vom her was Helles, was Dunkles? Was, was ja, wir haben mehrere Outfits mit. Äh, also je nachdem bei welchem Foto du meinst. Dass ich noch Nein, ich eigentlich an die zwei Sitzsäcke bei hinten gedacht. Ja, einen weißen und einen schwarzen. Und wenn man das ein bisschen crisscross anzieht, dass einer was Helles ja. hat und am schwarzen sitzt und der andere was Dunkles und sitzt am weißen, kann es vielleicht auch ganz cool werden. Yo, äh, Studiotag ist zu Ende, äh, Pressefotos sind im Kasten. Das ist die Abmoderation und wir sehen uns nächste Woche im Empire St. Martin. Right. Empire hey, St. Martin, 20. Dezember, heute beginnt die Weihnachtszeit. US Schülerklapping und es wird richtig geil. Äh, richtig fett. Wir haben einiges in neue Mutter mit. Ein richtig geil. Wir spielen heute auch zwei neue Songs. Die jetzt also alle im Jan herauskommen. Vielleicht also. mhm. live macht jetzt der liebe Justin lang. Mhm. Und wir haben richtig geile Visuals, also. Es ja. wird halt und richtig geil. Und hier ist unser Period-Zeit. Really an dieser Stelle. Achso! Ach